Dieses Video setzt die Kenntnisse des vertiefenden Niveaus voraus, siehe die Links unten, zumindest. So, schauen wir mal jetzt. Wir haben schon über äh, Zinsrechnung und Käst und so weiter ge gesprochen. Das ist schon ein bisschen kompliziertes Kapitel. Und dann haben wir gesagt, wir sprechen auch über die Umkehraufgaben. Und Dafür aber brauchen, äh, brauchen wir erst ein bisschen diesen Begriff von effektiven Zinssatz äh, weiter zu erklären. Also, da der Zinssatz und das Symbol dafür, die, das wir hier benutzen, ZS und der effektive Zinssatz, das Symbol dafür EZS, Prozentsätze sind, ist, ist es oft verwirrend, wenn man den effektiven Zinssatz als Prozentanteil des Zinssatzes berechnet. Daher fangen wir mit einem Beispiel an, in dem die effektiven Zinsen berechnet werden. Also, wir werden dann auch sehen, was das Ganze bedeutet. Also, Geduld, Geduld. Beispiel ist immer so. Eindeutiger. In einem Konto ist das Guthaben am Anfang 2000 Euro, der Zinssatz 5%, berechnen Sie die effektiven Zinsen. Okay, um die effektiven Zinsen, wie wir das bisher gelernt haben, berechnen wir erst die Zinsen. Die Zinsen berechnen man mit 5%, also mit dem Zinssatz. Und um dieses 5% zu berechnen, braucht man die 2000, das wird der Anfangswert sein, der Grundwert, also 100%. Da steht es, 2000 Euro ist 100%, wie viel sind die Zinsen? 5%. Also, wie viel ist es in Euro? 100 Euro. Das ist kein Zufall, sage ich jetzt schon. Äh, wenn die effektiven Zinsen berechnet werden, sind sie 75% der Zinsen. okay? Der Zinsen, also hier ist der Grundwert 100% die Zinsen, was wir gerade eben berechnet haben, diese 100 Euro. Ja? Und nicht das Guthaben, das ist jetzt nicht mehr 100%, das ist jetzt unser 100% und das bedeutet 100% sind 100 Euro, da sind es. Und davon brauchen wir 75%, das sind die effektiven Zinsen. Wenn man das berechnet, eh, logisch, das sind 75 Euro als Ergebnis. Jetzt ist die Frage, wie viel Prozent des Guthabens am Anfang sind diese 75 Euro? Hm. Also wir vergleichen mit dem Guthaben am Anfang. Das bedeutet, das ist jetzt der Anfangswert. Das muss 100% sein. Okay. 2000 Euro ist 100%. Und diese 75 Euro, also die effektiven Zinsen. Wie viel Prozent sind sie? Und dieser Prozentsatz wird selbstverständlich der effektive Zinssatz sein. Hm? Ja, kann man auch so dann die effektiven Zinsen berechnen. Und wenn man jetzt die Rechnung machen, macht, dann kommt man auf das Ergebnis 3,75%. Okay. Wir haben also festgestellt, dass die effektiven Zinsen 3,75% des Guthabens sind, am Anfang, also von 2000. Diesen Prozentwert, also den effektiven Zinsen, kann man auch direkt über den Zinssatz, also über dieses 5% hier, das ist der Zinssatz, berechnen. Erst arbeiten wir mit den Werten, die wir hier berechnet haben. Wir haben schon gesehen, dass die Zinsen 5% des Guthabens, also 2000, Euro sind. Also das war dann 100% und 5% von diesen 2000 Euro waren halt 100 Euro. Wir haben dann gerechnet, dass die effektiven Zinsen 75% von diesen 100 Euro sind. Haben wir eben gemacht. Ja? Und das war 75 Euro. Da steht es. Ja? Denken wir jetzt anders. 100 Euro waren 5% des Guthabens. Wie viel Prozent des Guthabens sind dann 75 Euro, also die effektiven Zinsen. 100 Euro sind 5% des Guthabens. Tatsächlich, da sieht man das. 100 Euro ist 5% des Guthabens. Das ist Z, 100 Euro. Die Zinsen. So, und... Da sind wir jetzt. 100 Euro ist 5 des Zinssatz. Wie viel ist der effektive Zinssatz im Vergleich jetzt zum ähm, wie, viel, wie viel sind die effektiven zinsen im Vergleich zum Guthaben? Ja, weil da dieses 5 ist eigentlich im Vergleich zum Guthaben. Wenn man das berechnet, kommt man auf 3,75 Okay, und das ist jetzt das. Der Schritt. Eigentlich sollte man sofort diesen Schritt hier machen, ja? Aber das ist oft sehr missverständlich. Also wenn man das mit Euro macht, ist vielleicht hoffentlich etwas Verständlicher. Wir haben gerechnet: die 100 Euro, also die Zinsen sind 5 Prozent des Guthabens, 75 Euro die effektive Zinses. Wie viel Prozent des Guthabens sind? Das ist der effektive Zinssatz. Zinssatz 3,75 Prozent. Okay. Wenn man also Zinsen und effektiven Zinsen vergleicht, sind sie Zinsen der Anfangswert. Also 100%. Und das kann man genauso auch mit dem Prozentsatz machen. Das bedeutet, wenn ich jetzt, was bedeuten diese Sachen hier? Ich vergleiche jetzt das hier, das sind die Zinsen und ich vergleiche sie hier mit dem die, mit, äh, der effektive Zinssatz entschuldigung und äh, das ist der Zinssatz entschuldigung das ist der Zinssatz hier 100 und das ist der effektive Zinssatz im Vergleich zum Zinssatz also wenn ich Zinssatz und effektiven Zinssatz vergleiche ist der Zinssatz 100 Prozent und der effektive Zinssatz 75 das jetzt hier ist wenn ich den Zinssatz mit dem Guthaben vergleiche und das wird das sein, wenn ich den effektive Zinssatz mit dem Guthaben vergleiche. Also, 100% der Zinsen, also die ganze Zinsen, sind 5% des Guthabens. 75% der Zinsen, wie viel Prozent des Guthabens sind? Ich glaube, das jetzt sollte wirklich klar sein. Noch einmal, 100% der Zinsen, also die ganze Zinsen, sind 5% des Guthabens, also in unserem Beispiel 100 Euro waren 5% von 2.000. 75% der Zinsen, also der Anteil der Zinsen, der dann im Konto dazu bleibt, also die effektiven Zinsen. 75% der Zinsen. Wie viel Prozent des Guthabens sind? Also von dieser 2000, das Ergebnis ist 3,75%. Also man schreibt 100% und 75% und das ist dann der Zinssatz hier, also 5% und dann findet man auch den effektiven Zinssatz. Und es kann auch sein, wir haben hier nur gelernt, dass, es, dass die Kapitalertragsteuer immer 25% ist und daher haben wir immer 75% für die effektive zinsen benutzen ja 75 der zinsen ja aber es kann sein dass die Käst doch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ist dann muss man hier einen anderen wert benutzen also 100 minus die Käst, ja und daher ist es hilfreich bei solchen aufgaben auch diesen weg zu können allerdings den effektiven zinssatz muss man berechnen bei den umkehraufgaben das machen wir genau im nächsten Video. Hier sind ein paar, wie man auch zu Formel äh, kommen kann. Mit Formel aber beschäftige ich mich im Allgemeinen nicht. Ich finde, dass man nicht viele Sachen auswendig lernen soll. Es reicht allein die Schlussrechnung, um all diese Sachen zu berechnen. Und daher ist es überflüssig, sich damit zu quälen, <lacht> auch einige Formeln dazu zu lernen. Okay. Danke sehr. Ah, Entschuldigung, bevor ich aus jetzt hier mache, und das werden wir auch im nächsten Video benutzen, wenn wir direkt das Guthaben nach einem Jahr berechnen wollen, ja, dann müssen wir, und das ist, äh, man soll, kann, wenn man die Umkehr äh, bei der normalen Aufgabe, bei der Umkehrfrage, muss sogar den effektiven Zinssatz benutzen. In unserem Beispiel hier haben wir das Guthaben am Anfang, das war 100%. Und der effektive Zinssatz, also was wir hier berechnet haben, das war 3,75%. Also das Guthaben war 3,75% mehr als am Anfang. Am Anfang, der Anfangswert ist immer 100%, also am Ende 103,75%. 2000 war das Guthaben am Anfang. Wie war das nach einem Jahr? So viel mehr wie uns... Der effektive Zinssatz zeigt. Das ist dann das Ergebnis 2075 Euro. Danke sehr.